«Über Climate Bern» ist ein Forschungsprojekt von UniBern. In diesem Forschungsprojekt vermessen wir das Stadtklima von Bern. Wir arbeiten jetzt neu mit der Stadt als Partner zusammen, weil sie sich interessiert an diesen Daten interessiert. Die Messdaten helfen Stadt Bern, sich Zukunft auf den Klimawandel auszurichten. Wir sind an der Forschung und an diesen Temperaturdaten interessiert, weil wir das Energiesystem der die Stadt entwickeln. Das Energiesystem besteht aus Produktionsanlagen, aus und Das ist eine Infrastruktur, die auf einem Zeithorizont von 50 bis 80 Jahren ausgelegt wird. Das heisst, du musst gut wissen, was du heute machst, dass das auch in 50 bis 80 Jahren noch funktioniert. Die ganze Geschichte mit dem Klimawandel, der Hitzeinsel, heisse Tage, heisse Nächte spielt eine grosse Rolle in der Energieversorgung. Und wir versuchen, die Auslegung des Energiesystems auf den Klimawandel auszurichten. In der Schweiz spürt man der Klimawandel, ist dort ausgesprochen. Ein typisches Beispiel für die Tropenächte, also eine sehr warme Nächte. Das ist eigentlich ein Phänomen, das es bis vor ein paar Jahren in der Schweiz eigentlich gar nicht gegeben hat, auch nördlich von den Alpen. Und jetzt merkt man plötzlich, in den letzten paar Jahren haben wir immer mehr davon aufgezeichnet. Und wenn man Stadt selber schaut, also zum Beispiel bei der Messstation in der Altstadt, dort hat man pro Jahr fast zehn Tropen. Und das ist echt ein Phänomen, das sehr wichtig ist, weil der Körper sollte sich in der Nacht erholen vor allem in heißen Phasen. Und darum ist es so wichtig, dass man da auch Forschung liefern damit man genauso neue Probleme auf der Schweiz und für Bern kann angehen kann. Wir sind klassischerweise bis jetzt eine Versorgung für Strom und Wärme. Und durch da das Thema Kälte auf uns zu. Mit der Erwärmung der Stadt. Die Stadt ist eine Hitzeinsel. Braucht es braucht automatisch mehr Energie für Kälte. Gerade in Gebäuden, die vielleicht vulnerable Personen beherbergen, das können Spitäler oder Altersheim sein, äh, dort gibt es zunehmenden Bedarf für Kälte. Der Bahnhof hat sehr einen grossen Kältebedarf. Die haben auch heute schon grosse Kältemaschinen. An. Wir wollen ökologische Energie bereitstellen. Und das heisst auch, wir versuchen, Klima- und Kälteenergie auch mit ökologischer Energie liefern, Beispielsweise aus kühlem Grundwasser. Das kann heissen, dass man versucht, das Aarenwasser zu nutzen. Und wir prüfen jetzt, ob wir an geeigneten Stellen können, können entnehmen können und das in ein Leitungsnetz in die Stadt zu führen. Dass nachher an den Orten, wo Kälte gebraucht wird, das Aarewasser für die Klimatisierung gebraucht werden kann. Die Stadtbahn reagiert auf den Klimawandel und die steigenden Temperaturen. Und wenn man versucht, gewisse Standorte, wenn möglich, zu entwickeln oder zu begrünen. Wir wollen überprüfen, ob es tatsächlich durch so Massnahmen kühler wird.